Everybody, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf diesem Kanal. Heute mal ein Schnellschuss. Heute geht es um das hier, um dieses gute Stück. Ich habe eine kleine Bestellung aufgegeben bei einem renommierten, bekannten Fantasy-Online-Händler, und davon war ja, so gut wie gar nichts lieferbar und jetzt habe ich hier das erste Paket bekommen, die erste Teillieferung. Ich weiß nicht, was hier drin ist, was uns hier erwartet und ich bin schon ganz aufgeregt und da dachte ich mir, ich packe das Ding mit euch zusammen aus und wir schauen mal nach, was uns hier erwartet. sozusagen ein Überraschungs-Unboxing ein Surprise-Unboxing Surprise Surprise also fangen wir mal an hier haben wir ja wieder diese berühmt berüchtigte Öffnungslasche Dann ziehen wir mal den Schnibbi auf ja <lacht> yeah. Gekonnt ist gekonnt. Ja, es funktioniert schon mal gut. <lacht> Leute, ich, ich glaube, ich muss hier mit schweren Gerät ran. Hier haben wir es. Der Auspackmeister packt aus. Ah, jetzt geht's. Bitte. So. Dann können wir das schwere Gerät wieder wegtun. So. Ah. Vier Bücher vor Box. Ah. Hey it's Conan. Ja Wahnsinn. <lacht> ja, die vier neuesten lieferbaren Bücher von Conan and Age and Dreamt of. Genauer gesagt, Adventures in an Age Undreamed of. Englische Originalausgaben von Multivius. Duty 20 System. Ja, was haben wir denn hier? Der eine oder andere von euch wird sich jetzt wohl fragen, wer ist Conan? Ja, Conan ist der bekannteste und berühmt-berüchtigste Fantasyheld. Ja, Conan ist bekannt, warum eigentlich gar nicht mehr groß erklären oder vorstellen. Anders sieht es ja bei anderen bekannten Fantasy-Charakteren aus. Ja, Beispiel Frodo und Bilbo. Ja, da weiß man nie von J.R.R. Tolkien. Ne? Da weiß man nie, wer hat wo mitgespielt. Wer war beim kleinen Hobbit dabei? Wer war bei Herr der Ringe dabei? Die bringen dann immer wieder durcheinander. Dann haben sie beide auch noch den gleichen Nachnamen. Beutlin. Ne? Beutlin. <lacht> ja, aber hier. O.C. Olle Conan ist unverkennbar. So, wir packen gleich mal genauer aus. Gucken wir uns mal hier an. The Exiles Sourcebook ja, da, Damit stellt man die Verbindung zwischen dem Conan Rollenspiel und dem Conan Survival Game Conan Exiles hier Übrigens habe ich eine kleine Let's Play Serie von Conan Exiles hier auf diesem Kanal Ich verlinke das mal Schaut da mal rein Was haben wir hier dann noch? Na, ich packe das erstmal aus, damit es nicht so spiegelt. Wir befreien die Bücher von der Folie. So, haben wir erstmal hier wieder das schwere Gerät. Ja, vorsichtig ansetzen. Heißt schon, wenn man bei der Schweißen hat. lassen mal ganz kurz einen Blick rein. So, haben wir sie jetzt alle ausgepackt. Schauen wir sonst uns mal ganz kurz an hier. The Source Sourcebook. Ja, wie gesagt, mit diesem Buch stellt man die Verbindung zwischen dem Conan-Rollenspiel und dem Videospiel Conan Exiles her. Basierend auf dem Hit des massiven Multiplayer-Online-Games und dem Award-gewinnenden Rollenspiel. Also dem hier. Es ist kein Look in the Book oder Flip Through. Wir blättern nur mal ganz schnell durch. Wir blättern es quasi mal an hier. Naja, ah, ja. Grafiken aus dem Videospiel. Ja. Die Anfangs-Area. Wie gesagt, schaut euch mein Let's Play an. The Wheel of Pain. <lacht> Damit macht man sich die. Das blendet ein bisschen, na egal. Damit macht man sich die Sklavengefüge. Kann aus dem Conan-Film. Ah ja, hier, The Drakes. Es darf nicht fehlen. Übrigens, The Drakes, der Endgegner, basiert auf auf einem, ja, wie nennt man das hier? Auf einem Spektakel aus den, aus den äh, Universal Vergnügungspark. Herrlich. Ja, alles Grafiken aus dem Spiel. Damit man die Symbiose herstellt. <lacht> Big Spider. Okay. Das nächste hier. Conan the Scout. Also das ist jetzt, die basieren alle jetzt auf das Rollenspiel. Nur dieses Buch hier. Bezieht ja, sich auf Conan Exiles. Ja. Conan the und da weiß ich doch sofort, worauf sich dieses Titelbild bezieht. Und zwar auf die Geschichte jenseits des Schwarzen Flusses, Beyond the Black River. Ja, die, also viele, also die in Amerika halten die Geschichte jenseits des Schwarzen Flusses, auf the, the Black River, als beste Conan-Geschichte überhaupt. <lacht> ich finde... Sie ist die schlechteste Konnengeschichte überhaupt. Ja, es geht um die Borderlands, um die Grenzlande, wo viele, ja, was sind das, wie soll ich das nennen, Farmer oder Ranger in die Grenzlande ziehen und, und den Pikten das Land abspenstig gemacht haben. Und die, die Pikten sammeln sich und holen sich zu, und holen zum Gegenschlag aus. Und, ja, und das ist letztendlich einfach nur ein... ein Cowboy und Indianer-Roman, also kein typischer Conan-Roman. Da fehlt die holde Maid, die befreit werden und gerettet werden muss. Die Pikten sind die Indianer und Conan ist der gute Trapper, der die ganzen Farmer und Ranger warnt und rettet. Da gibt es dann noch eine kleine Festung, natürlich nur aus Holz gebaut, wie so ein typisches Fort, also wie gesagt, mehr Western als Fantasy. Aber das Buch, äh, das Buch, das Bild gefällt mir. Welcome to the Frontier. Ja, Entdeckung. Ah! Cooles Pick. Ja, und hier haben sie sich mit den Pikten angelegt: ne? Conan und sein Helfer. Ja, keine Bilder, es muss eins kommen. Hey, ich will Bilder. Ah ja, neue Archetypen hier. Der Entdecker. Oder Forscher. Der Missionar. Der Scout. Ja genau. Conan der Scout. Ich nicht Trapper, aber Scout war er dann. Ne? Und der Händler. Der Händler in den Grenzland. Und hier soll so ein typischer Picter wahrscheinlich sein. Sieht schon so aus wie so ein Indianer. <lacht> ah, eine Karte, eine schöne Karte. So. Hier haben wir Aquilonien. Hier haben wir die Bosonien-Marschen. Und hier haben wir so das Grenzland und. Und hier ist die piktische Wildnis. Und hier ist das Vor, was ich vorhin beschrieben habe, worum es geht, ne? ja, und die, die, die, die Indianer, wollte ich schon sagen: die Pikten sammeln sich und holen so einen Gegenschlag aus, um, um die Grenzlande wieder zurückzuerobern. Ja. In, dem, in, dem, in dem Buch, in der Geschichte. Bei uns der Black River ist die überhaupt auch zu sehen. Ah, hier haben wir so einen Vor. Hier haben wir den Thunder River. Und hier, hier haben wir den Black River. Hier ist er. Ja. Wo zieht der sich lang? Wahrscheinlich hier so rein. Schaue Sache. Cooles Pick. Conan gegen die Pikten. Und draußen sägt jemand Holz. Ah, oh, jetzt muss ich unterbrechen hier. Jetzt drehe ich hier ein Video und draußen sägt jemand. So, The Pictish Village, Border Kingdoms, die Grenzkönigreiche, also es bietet auf jeden Fall, auch wenn die Geschichte, wie gesagt, ich finde sie Ende der, na, ja, jetzt war auch noch der Speicher voll, wo war ich stehen geblieben, Naja. Borderlands Pictish Riderlands. Die Pictische Wildnis Liefert ein cooles Setting heroische Abenteuer Bayonce Black River Hier am Fort. Zivilisation endet Na ja, okay Fort Tuscaloam Hört sich schon italienisch an, ne? <lacht> Krieger im Nebel. Sehr atmosphärisch. Beobachtet von einer Krähe oder von einem Rahmen. Ne? Hm. Ja, wie gesagt, der Speicher weint voll. Wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen beeilen. Ja. Ah. Eine weibliche Schönheit. Das darf natürlich nicht fehlen. Ja, und das ist so, so ein Wendigo. Das soll ein Wendigo sein. Ja. Herrliche atmosphärische Bilder. Sollen ja Menschenfresser sein. Yeah. Okay. Was haben wir noch? King Conan. was von Simon Bisley. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Unvergennbar. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Ist für mich ein zu übertrieben. Ja, Simon Bisley, der zeichnet ja gerne übertrieben. Zeichnet auch Batman Bisley. Simon Bisley. Okay. Hela. Nobel. Aqualonia. Ja, ich denke mal, mit diesem Band wären hier die, die Intrigen am Hofe und so weiter. Die Möglichkeiten in, der Stadt, in, in einer Stadt, in einer Königstadt. Das Spiel der Könige. Königreich im Spiel, das sag ich doch. Es gibt ja nun zahlreiche Königreiche im heborischen Zeitalter die ja, das Land verteilt sind wie die Sterne am Nachthimmel Okay sehr viele Stats-Blocks, sehr viele Wertekästen. Ah, Queen Zenobia. Okay. So. Hier haben wir das letzte Buch. Mit einem coolen Cover, was mir wieder sehr gut gefällt. Conan the Wanderer, ja hier hinten, der, ja, wie sagt man hier hinten, der Elefantenmensch aus der Geschichte, der Elefantenturm. Oh. Habt ihr schon mal einen fliegenden Elefanten gesehen? Und hier haben wir so einen, so einen kleinen Schlingler. Charaktere des Ostens. Mais Magic. Müs und Magic. Östliche Zauberei. Der antike Osten. Der Weg des Wanderers. Okay. Ja, alles ja, sie hatte angehaucht. Das sind mir hier alles so die unbekannteren Gefilde, die. In den Romanen weniger beschrieben wurden, also in den Originalgeschichten von Robert E. Howard. Im, Im kompletten Conan-Zyklus sieht das natürlich wieder ein bisschen anders aus. Iranistan. Was haben wir hier? Was waren das? Old Lemurians. Hidden Kingdoms. Okay. <lacht> Conan schlägt hier so eine Kristallkugel und er hier so nein, nein, was machst du da? Nee. <lacht> yeah. Also die Geschichte hier vom, vom, vom Elefantenmenschen, die geht anders aus. Also Conan zerschlägt nicht die Kristallkugel hier. So. Passiert was anderes. Okay, hier haben wir die Daten von Conan the Wanderer. Dass Conan so durch die Gegend zog, bevor er König wurde. Lange bevor er König wurde. Da war er noch ganz jung. Young Conan quasi. Ja. Naja. Das soll es gewesen sein, Freunde. Da habe ich wieder eine Menge zu lesen. Ja. Und alles nur wenglich. Ja, die, die guten Sachen... Gibt's nur auf Englisch. Die, die setzen das einfach nicht um. Es gibt davon keine deutsche Ausgabe. Ich frage mich immer wieder, warum wird das nicht umgesetzt? Warum gibt's davon keine deutsche Version? <lacht> Jawohl. So, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Wie gesagt, weiß nur mal ein Schnellschuss für zwischendurch. Ich werde die Dinger jetzt einsortieren. Ich glaube, der Videospeicher ist jetzt auch gleich wieder voll von meinem Handy. Ich bedanke mich. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Lefty. Und lasst euch nicht wegschnappen.